Überprüfen Sie bei jedem Streit mit dem Partner, benutze ich jetzt mehr Gehirnschmalz dafür, um meine Argumente zu verteidigen oder unsere Beziehung zu beschützen.